Ähm, was ich nochmal fragen wollte, inwiefern siehst du denn die Verbindung zwischen dem Lernen, so wie ich das begriffen habe, was du, wie du das meinst, und einer Art Vertrauen, Urvertrauen, weil ich habe oft den Eindruck, oder die Bedingungen, die ich mir stelle, dass das Urvertrauen fehlt, dass so ein Vertrauen fehlt, dass das, dass, es kein, dass das Denken nicht an erster Stelle stehen müsste. Also, meine Beschreibung, wäre da ist, Vertrauen ins Denken. Ja. ja. genau. Aber eben nicht Vertrauen in... Ja, das Lernen ist also, worin, worauf setze ich gerade mein Vertrauen? Ah. Mein Vertrauen, worauf wird gerade vertraut? Ja, und worauf wird vertraut. Und das ist ein Vertrauen in eine bestimmte, also auch in eine Weltsicht. Weißt du, wie, wird die Welt, wie erscheint die Welt, wenn sie durch die Gedanken gesehen wird? Mir als kleinem Wesen, was äh, so vor sich hin wurscht und schaut, dass es gut läuft, so wie es sich das vorstellt. Oder Vertrauen in die, ins Leben, in die Präsenz. Ja, und nicht so, wenn man sagt, Vertrauen ins Leben, dann klingt das wieder so irgendwie, äh, ich hoffe, dass alles gut läuft oder sowas. Ja, so, mit so einer zeitlichen Komponente, mhm. im Gegensatz zu äh, Vertrauen in jetzt. Dass es jetzt nichts gibt, wogegen ich mich wehren muss. Nichts vorzubereiten gibt. Also nichts aufrechtzuerhalten gibt. Nichts zu verteidigen, nichts. Diese ganzen Mechanismen, die genau das alles machen wollen, verteidigen, aufrechterhalten, vorbereiten, sich wappnen, braucht es jetzt einfach nicht. Darauf zu vertrauen, das ist. Wenn du sagst Urvertrauen, glaube ich, dass, dass das ähm, unser Wesen ist und dass wir. Ähm, dass wir ja mit diesem Vertrauen auf die Welt gekommen sind. Und das ist nur verschüttet gegangen. Bevor wir gelernt haben zu denken, worauf sollten wir da vertrauen. <lacht> ja, ja, das ist, ja. dass wir gelernt haben, aufs Denken zu vertrauen. Dass wir dieses, dieses Bild, was uns vermittelt wurde, von du bist derjenige, wenn du dich anstrengst dann wird es gut. Mhm. Dass dieses, äh, dass dieses ähm, Bild halt mich so viel Vertrauen verdient hat. Und wenn darauf nicht vertraut wird, dann ist dieses Urvertrauen automatisch da. Mit diesem kleinen Übergangsding von, oh, oh, jetzt fühlt es sich aber echt ungewohnt an. Ne? Mhm. Jetzt fühlt es sich an wie Kontrollverlust. Und dann ist halt, kann das Denken schlau genug sein und, und sagen, okay, wie kontrolliert hat es sich denn vorher angefühlt? Mhm. Dieses Kontrollverlust, was du gerade angesprochen hast, das ist ja so ein, ist ja dieses, so ein bisschen fast wie Schwindel, fühlt sich das an, dieses Kontrollverlust. Und so ein bisschen ja. wie äh, erstmal orientierungslos aus. Ja. Weil es keine Orientierung, keine Anhaltspunkte mehr gibt. Aha. Ja. Die kommt was dann macht es plötzlich so. <lacht> aber das ist ja das Geniale, dass der Verstand, aber ich sag mal ein Teil des Verstands, der uns ich, in diese Brille in Anführungszeichen, bringen kann, das gleiche Tool ist, das verstehen kann, was da abgeht und wie hinlos das ist. Ja. Also dieses Erkennen, was du gerade als Beispiel gedacht hast, von ja, viel Sicherheit hat mir denn das gegeben? Mhm. Oder ja. Sicherheit, Kontrolle. Kontrolle. Ja. Kontrolle. Mhm. Ja, ich ist, ist, ich pendel zwischen äh, Bäh und Juhu, endlich mal der nee doch wieder Kacke. Mhm. Und ich will dahin, aber da wo ich hin will, so geht eh nie, was halt einfach eine Vorstellung, eine Illusion ist. Mhm. Dann ist es wieder, äh, habe ich nicht geschafft. Ja. Und es zu sehen mit dem gleichen Verstand ist ja irgendwie geil, oder? Ja, ist das ja. Sehr sehr. Der, der Verstand kann erkennen, wofür er zuständig ist und wofür nicht. Aber er das, das sehe ich gerade als Widerspruch an, dass, weil du sagst, der Verstand erkennt es zwar, und wie du sagst, okay, er erkennt es, dass er eigentlich nicht dafür zuständig ist. Aber 30 Sekunden später ist er wieder da, um, das, um sich wieder, ja. genau. Und meine Frage schließt sich jetzt an, kann der Verstand, ganz isoliert betrachtet für sich, dann gar nichts lernen? Wie meinst du, er also kann nichts lernen? Ist der, ist der Verstand ein ganz plumper, statischer Algorithmus, der in, in dem Erleben auftaucht, aber Lernen tut das ganze Erleben? Und der Verstand selber ist einfach, Nein, der Verstand ist ja nicht abgekoppelt davon. Der kann sich zum Beispiel erinnern an so eine Erfahrung und die kann sich dann abbilden von, okay, ich weiß, dass im Denken nichts zu holen ist, kann das, kann ein Gedanke sagen. Ja. Der Verstand ist zuständig für wie viele 17 mal 15. Oder für, das, oder für Schachspielen lernen und so weiter. Der lernt halt Sachen. Und er lernt Wörter zu benutzen und Begriffe zu finden und so weiter. Mhm. Ähm, und da ist nichts äh, verkehrt dran. Ja, also so ähm, Wörter <lacht> zu benutzen ist, was wir hier gerade machen. Die Frage ist halt einfach, wie, wie kommen die ins Spiel? Über eine gedankliche Instanz, die das alles beurteilt? Oder ist es einfach die Erfahrung von, da kommen halt Wörter? Also der Verstand kann lernen, sich zu erinnern, also an Erfahrungen, äh, diese, dieses Lernen durch Vergleich, durch Kontrast, ja, durch Unterschied. Das ist okay, zum Beispiel, ähm, ah ja, das Thema Kontrolle. Hm. Und dann erinnere ich mich, äh, wann hat sich das denn unter Kontrolle jemals angefühlt und als es sich so angefühlt hat. Hat sich denn dann gut angefühlt? Also so, besser mhm. weißt du? Aber du sagst jetzt eben halt der, der Verstand, der greift dann, oder ich, man könnte es anders beschreiben, der, der Verstand greift auf das Fühlen als, ähm, als Instanz zurück, um dann, zu, um dann sich selber dann anzupassen und zu lernen zu sozusagen. Äh, meine Beschreibung wäre, äh, das ist einfach die Sache mit Worten, was, was Irgendwas erlebt mhm. und was irgendwas erkennt, ist nicht das Denken, sondern Lebendigkeit. Und die spiegelt sich aber, in, kann sich in allem spiegeln, ja? also auch im, im Denken. Ja? Also zum Beispiel kann ein Gedanke kommen von ähm, mir ist es jetzt extrem wichtig, dass er oder sie mir recht gibt. Mir ist es total wichtig und so weiter. Ja? Und dann können Gedanken auftauchen wie, okay, wie, wie hat sich das denn dann angefühlt? Also wie fühlt sich die Situation an? Und dieser Hauptgewinn, scheinbare Hauptgewinn, dass jemand sagt, ja, du hast recht gehabt, ich hatte Unrecht. Wie fühlt sich das an? Also ist das denn mehr als so, ein, ich bin jetzt derjenige, der also sagen kann? Ja, dieser Mini-Triumph. Mhm. So. Und gleichzeitig irgendwie dieses, äh, gleichzeitig kann die Erinnerung kommen, wie oft ich das Unrecht hatte mit meiner Meinung. Mhm. Und gleichzeitig kann der Gedanke kommen mit, vielleicht ist es auch nicht so, dass einer Recht hat und andere Unrecht hat, sondern dass es halt verschiedene Sichtweisen von demselben Ding gibt. Oder so. Mhm. Mhm. so was wir jetzt gerade in der Pause besprochen haben, was es gibt einfach verschiedene Sichtweisen mhm. und so weiter, welche ist die richtige? Mhm. Und die Schwierigkeit ist halt, die geraten halt aneinander, wenn einer sagt, du siehst es ganz falsch. Mhm. Mhm. Und das ist was, was das Denken halt irgendwann auch mal einsehen kann. Ja. Oder diese Erkenntnis, anders gesagt, kann sich im Denken widerspiegeln. So dass dieser Gedanke auftaucht von wie wichtig ist mir eigentlich das Recht haben. Und das kann einfach die Aufmerksamkeit wohin lenken. Ja? So wenn du ähm, wenn du an den Feldenkreissachen denkst zum Beispiel. Diese Fragen des Verstandes, die können helfen, zum Beispiel. Ähm, welche Schulter ist gerade höher? Ja, genau, und dann gibt es halt so eine Reaktion darauf, durch eine Frage kann der Organismus sich neu orientieren. Und die Frage kommt halt durchs Denken. Also ich hätte noch eine Beschreibung von dem ganzen die ich vielleicht auch noch ein bisschen klarer macht. und zwar, es gibt keinen Verstand. Es gibt Gedanken halt. Erkennen, die Lebendigkeit erkennt Sachen. Ja? Und ähm ja. also das, was man Verstand nennt, ist Lebendigkeit, die sich in Gedanken widerspiegelt. Aber was du hast, ist nicht der Verstand außerhalb von dem Ganzen, sondern äh, innerhalb vom, vom Erleben gibt es Gedanken. Und die Gedanken erfassen nur ein Teil von der Wirklichkeit, je nachdem, wie sie ähm, auf die Gegenwart ausgerichtet sind, aufs momentane Erleben sind, ausgerichtet sind, statt auf äh, die Ungerechtigkeit, die meine Eltern mir angetan haben, als ich vier war. Die wird jetzt, das wird jetzt... Da müssen die anderen dafür büßen, oder keine Ahnung was, das muss irgendwie noch repariert werden, oder so. Und das sind halt Gedankenkonstrukte, oder so. Verstand ist missverständlich, als wäre das wieder so eine Instanz, oder sowas oder ein, ein extra Ding. Da tauchen halt Gedanken auf. Eine Form von Energie. So wie es fühlen auch, oder wie es sehen. Das finde ich jetzt sehr hilfreich. Eben weil es da nicht so dieses Gefühl von einer Instanz gibt, was ja äh, wieder so ein Gefühl von Autorität machen kann, sondern in der Lebendigkeit tauchen einfach so Gedanken mhm. ja. du genau. nehmen oder nicht. Ja. Und Gedanken sind wie Ameisen. Ja? Sind Ameisen gut oder schlecht? Ja. Je nachdem, wo du sie findest. <lacht> das ist einfach, es ist nicht, der Verstand ist ein Depp oder so, sondern es gibt halt mehr oder weniger hilfreiche Gedanken. Ja, genau, da kommt man gar nicht in diese Bredouille, mein Verstand taugt nichts. Er ist nicht gut genug, ja. die Instanz, die Autorität mhm. in jeder. Hilfreicher Gedanke, nicht hilfreicher. Ja. Also Und wonach das beurteilt werden kann, ist einfach so, zum Beispiel, wenn ich zu meinem Auto zurückfinden will, mich zu erinnern, wo habe ich denn geparkt, zum Beispiel. Ja, so, das ist einfach ein hilfreicher Gedanke, dieses, diese Erinnerung noch mal abzurufen, zum Beispiel. Ja. Ähm, nicht so hilfreich ist es, wenn ich hier sitzen würde und die ganze Zeit drüber nachdenken würde, ja, so, wo ich das Auto gar nicht brauche oder darüber nachdenke, wieso ich eigentlich so vergesslich bin oder dass ich da anscheinend nicht so präsent war, weil ich äh, mir das nicht gemerkt habe, keine Ahnung. Was, ja? Diese ganzen Zusatzgedanken in deiner Beschreibung, die ja nicht funktional sind, die nicht helfen, irgendwie was Bestimmtes zu erreichen. Was du wirklich erreichen möchtest, im Gegensatz zu äh, Recht behalten oder so. Dass das also nicht so ein, so ein Fulltime-Job ist, das Denken. Für das Denken ist es halt ungewohnt, also für uns ist es ungewohnt, wenn das Denken mal aussetzt, ja? Weil plötzlich wird es verdammt still und verdammt lebendig. Ja? Und die Kombination sind wir nicht gewöhnt. <lacht> Erleben ist es einfach halt gegen die Gewohnheiten und das ist das kann dann ähm, interpretiert werden auf verschiedene Arten also zum Beispiel uh, das ist jetzt aber bedrohlich ja. oder das kann ähm, Fritz Perls Gestalttherapie der hat gesagt ähm, ähm, Fear is äh, excitement without breath <lacht> Ach, Angst ist aufregend, also Aufregung ohne Atem. Also ist es, ist es Angst oder ist es einfach pure Lebendigkeit? Richtet sich in der Beschreibung danach, ob wir die Luft anhalten oder nicht. Wer ist es, der die Luft anhält? Ja. Ein Mechanismus. Wenn du sagst, wer ist es, der die Luft anhält, ein Mechanismus, dann könnte man das, kann, kann man ja das als Mechanismus betrachten mhm. und noch weiter fassen, dass die Erscheinungen als Mechanismen laufen. Erscheinungen laufen als Mechanismus ab? In, in, in dieser Offenheit treten Erscheinungen auf mhm. und diese Erscheinungen treten als Mechanismen auf, die man beschreiben kann. Und es gibt unterschiedliche Beschreibungen. Die Wahrnehmung der Beschreibung? Oder der, der, der, die Wahrnehmung der Erscheinung oder die Erscheinung an sich? Die Erscheinung an sich. Also mein Erleben ist so, dass im, also im, in diesem Erleben hier tauchen Erscheinungen auf und diese Erscheinungen wie zum Beispiel dieses ähm, Angst ist einfach nur okay Luft anhalten. Und ähm, Aufregung. Und das ist ein Mechanismus sozusagen. Also kann ich das, was, was, was in mir Leben auftritt, diese Erscheinungen, kann ich immer kann ich beschreiben und kann ich relativ genau beschreiben. Und es kann sein, dass es natürlich Beschreibungen gibt, alternative Beschreibungen die dazu gibt. Und ja. Mehr ist es nicht, oder? Also, wir können es als Mechanismus beschreiben, und ähm, es, es gibt einen Beschreibungsmechanismus. <lacht> und gleichzeitig ist es auch klar, dass eine Beschreibung, wie das Erleben wirklich abbilden kann, sondern nur immer einen Schnitt, einen Aspekt davon. Du kannst es als Mechanismus beschreiben. Du kannst es beschreiben, also zum Beispiel jetzt äh, hier die berühmten Flaschen zu sehen. Ja, da gibt es bestimmte Mechanismen, zum Beispiel auf das Wort Flasche zu reagieren und dann da, also nicht persönlich, sondern die Flaschen zu sehen und, ähm, und dann gehen die Augen hin und haben einen bestimmten Wahrnehmungsmechanismus gelernt oder so. Mhm. Und so können wir es beschreiben, aber es ist halt unvollständig, weil es so klingt, als wäre das nicht die pure, spontane Lebendigkeit, die es auch ist. Mhm. Und die Kombi wäre, okay, da ist eine, diese pure, spontane Lebendigkeit, die sich in diesen Mechanismen zeigt. Mhm. Es ist nicht einfach, äh, setzt den Flaschenwahrnehmungsmechanismus ein und dann siehst du halt immer wieder dieselben Flaschen oder sowas ja. nicht, ja. <lacht> Sondern jedes Mal, wo du hinschaust, ist das Lebendigkeit pur. Mhm. Ist das dann die Wendigkeit Die Bremdigkeit pur, oder ist dieser das und die Wahrnehmung dessen, das ist doch... Und die ist bei jedem Menschen anders, ne? Und die ist bei jedem Menschen anders, würde ich auch denken, ja. Was? Die Wahrnehmung. Okay. Und die Lebendigkeit pur auch. Ja. Wie sie sich zeigt, ist bei jedem anders. Ne? Wie sie sich zeigt, ist bei jedem anders, aber ja. was, was bei jedem gleich ist, ist die eine Lebendigkeit, Ist die eine Was in dem war der Warnung ja. eingeflockt, was, was mir eine stimmige Beschreibung erscheint und gleichzeitig aber nur eine Beschreibung ist. Was würdest du sagen? Hm. Nichts. <lacht> ich fand ich so gut. <lacht> ich habe jetzt in den letzten habe ich schon ein Buch gelesen, was ich sehr gut fand. Das ist eines der wenigen Bücher, die ich mal bis zum Ende gelesen habe. Und ähm, das heißt Homo Geus, vielleicht hat es jemand von euch gelesen. Homo Deus. Mhm. Von einem israelischen Geschichtsprofessor, ähm, der das super spannend beschrieben hat, die Geschichte der Menschheit und zu Deutsch, Gott ist schwul. Absolut. Ja. Das ist eine neue Sichtweise. Ich glaube, ich muss das Buch nochmal lesen. <lacht> Interessant. Ich glaube, jetzt wahrscheinlich. Genau. Also, die Vergangenheit der Menschheit und ein bisschen Zukunft geblickt. Und irgendwie so das Buch zusammengefasst in einem Satz: Ist die Fragestellung, sind ähm, Organismen Algorithmen? Das ist die Fragestellung. Und der, der, die versucht da halt so hypothetisch zu belegen, diesen Anzug. Aber, aber sie sind nicht. völlig ja, persönlich. Einfach nach dem, auch nach dem Dialog jetzt gerade und nach dem, weil ein Algorithmus eine vollständige Beschreibung ist. Und der in einem Organismus nie vollständig beschrieben werden kann, weil er immer im Bewusstsein auftritt. Jetzt wird es schlau hier, ja? Schön gesagt, <lacht> ja. Ich weiß nicht, also, könnte sein, das finde ich der Ja, Bewusstsein hat, um jetzt noch wirklich so einen Begriff mal reinzuschmeißen, mit Unendlichkeit zu tun. Und alles, was im Bewusstsein auftaucht, hat auch diesen... Hauch von Unendlichkeit, selbst wenn es sich ändert und so weiter. Ja, aber diese, dieser Energiefluss. Und jetzt kann man Sachen rausnehmen als Beschreibung und zum Beispiel die Flasche sagen und sie abstrahieren von allem anderen, was ja gerade erlebt wird. Und dann kann man sie beschreiben, auf welche Art auch immer. Ja, als nützlich oder als formschön oder als also umweltbelastend, wenn man sie wegschmeißt oder was auch immer. Mhm. Ich einfach immer eine Beschreibung. Und so denke ich, dass man, dass man Organismen als Algorithmus beschreiben kann. Vor allem, weil ich nicht genau weiß, was ein Algorithmus ist, denke ich, das könnte eine recht passende Beschreibung sein, aber bestimmt keine vollständige. Um jetzt mal auf den ganz grundlegenden Algorithmus zu kommen, von, sagen wir mal, string so also einfach so, was wirklich alles erklären müsste. Die Beschreibung ist, da ist es nichts. Und das vibriert ja Und das ist, was wir erleben. Das ist jetzt mal eine vollständige Beschreibung. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, dann kommt noch der rechte Gedanke, wie kann das nicht, wie kann nichts vibrieren? Ja, genau. Und das ist vibrierendes Nichts, dieser Gedanke. <lacht> ja, toll. Das ist toll, Ja, weil wenn du in den Algorithmus einbaust, wieso, weshalb, warum, dann, wird's, dann findest du immer noch was, was davor ist. Das ist in so einem Algorithmus von 10 von 1 bis 10 halt nicht drin. Der Rechner sagt nicht, wieso soll ich das jetzt machen. Das ist halt der Punkt dabei. Du nimmst halt einen Aspekt raus und sagst, beschreibe diesen Prozess. Und der grundlegende Prozess aus Sicht der, der, jetzt sagen wir mal Quantenphysik, keine Ahnung, was das ist, ist da ist nichts und das, das ist halt ein pulsierendes Nichts. Es <lacht> ist nicht ein Nichts, sondern das ist, da ist halt nichts. Und schwimmt. Vollständiger geht es, glaube ich, nicht. Sagen die wirklich, dass das nicht schwingt? Ich dachte mir, die, die würden behaupten, aus dem Nichts ähm, tauchen dann Schäden auf. Die, also ja. es schwingt halt fadenförmig. Es schwingt fadenförmig. Es schwingt wichtig. wie so eine Seite oder sowas, mhm. die aber in Wirklichkeit nicht da ist. Du hast halt immer diese kleinsten Teilchen und noch kleinere Teilchen mhm. und so weiter. Und diese Beschreibung, ähm, ist, äh, da schwingt halt was. Mhm. Aber man kann nicht sagen, dass es etwas ist. Mhm. Mhm. Man kann auch nicht sagen, dass es Energie ist, weil das ist es erst, wenn es stimmt. Aber wenn es schwingt, ist es Energie. Ist es Energie. Ja. Dann fällt es wieder zurück wenn es Nicht sozusagen. Mhm. So, Das beschreibt er alles ziemlich gut, oder? Wir als beschwingtes Nichts. <lacht> da, da, da bäumt sich doch eine gewisse Eitelkeit in mir auf. Und wie schwingt diese? Um, ja, das, das soll alles gewesen sein, sozusagen. Und wo bleibt dann ich so? Okay. Gute Frage. <lacht> Und bei mir ist es so, die Neugierde, die unglaubliche Neugierde, dieses Nichts. Man muss doch irgendwie noch ein bisschen genauer herausfinden, wie Nichts. <lacht> ja, genau. da ist also, nichts. Welches nichts. Gemacht, das. <lacht> welches nichts meinen Sie denn? Genau, wie gesagt, es schwimmt ja nur dann, wenn es Nichts, wenn es, es schwimmt ja nur manchmal. Es darf ja auch aus dem Nichts. Stelle ich mir so vor, aus dem Licht taucht so ein Faden auf und dann wieder, wie so eine dunkle Nacht, aus der dann vielleicht so ein Licht, ähm, so ein Glühwürmchen so auftaucht und das ähm, schaltet dann das Licht dann wieder ab. Und die Frage ist, was ist die dunkle Nacht eigentlich? Ja, also wenn du diese. das ist ja auch nur eine Beschreibung. Aber ich finde es eine äh, so recht praktische Beschreibung, weil wenn du dir einen Menschen anschaust, ja, der, da ist nichts, dann steht daraus ein Mensch dann löst er sich wieder auf mit nichts. Mhm. Und so ist es irgendwie mit allem. Mhm. <lacht> ja, Wenn du mit so Gedanken getaucht mhm. auf, dann vergeht er nichts. Mhm. Und mit dem Gefühl oder was auch immer. Es ist was, dann ist es nichts. Und während es was ist, ist es aber auch nur schwingendes Nichts. <lacht> also wir sind ein String der Theorie, Pauli. Ja. Das ganze Leben ist sozusagen ein Film. Ja. Das ist wie vom Escher, die beiden Hände, die sich selber malen. Mhm. Aber wie, wie kommt es auf, die, auf, auf den Aspekt, dass das Leben ein Film ist, weil der Film auch nicht in Anführungszeichen real ist? Naja, wenn es jetzt so, so wie ich so verstanden habe, mit diesem ganz eine Unendlichkeit, dann ja. ist doch das Leben des Einzelnen nur, nur ein, ein, wir entstellen ja. die Welt, ja. zack und weg, Aha. Ah, ja. dann kommt das ist nächstes, nicht, nächstes. nicht beständig, ja, verstehe ich. Ja. Mhm. Aber, aber dieses, wo wir jetzt reden und so, das ist der Film, ne? mhm. ja. wo wir meinen, das ist, mein Leben ist lang und ja. schwierig oder sonst. Mhm. Die Matrix, der Film, das, ja. das war dafür das Beste, ja. Beispiel. Ja. Mir ist er sogar also schlecht geworden. Ich, ich habe den Film geguckt zum ersten Mal. Mir ist schlecht geworden, genau nachher wie Film, der gespuckt hat. Oder ja. aus dem Programm rausgekommen. Mhm. Mir ist auch ganz schlecht geworden. Und ich dachte, jetzt muss ich auch... Aber der Film hat mich... Ich habe ihn sechsmal geguckt. Er ja. hat mich voll von Welchen Film? Was Aber die Erste natürlich. die, Erstellung, die Erstellung. <lacht> ja, ja, und ich habe ich hab deswegen Ja gesagt zu dieser Beschreibung Film, weil ich es so aufgefasst habe, es ist halt substanzlos. Mhm. Es ist ein Film über nichts. Im Nichts. Gesehen von nichts. Mhm. Und Gedreht von nichts, das ist was. Wer war der Regisseur? Schwingendes Nichts. Ja. <lacht> Hauptdarsteller? Schwingendes Nichts. Der Kassenschlager. Bestimmt. Ja, und, und, und, und jetzt ist meine Frage: Und wer hat das Nichts erzeugt? Schwingendes Nichts. Wie willst du denn Nichts erzeugen? Erzeugst ja erstmal nichts. nichts. Schau erst. Mir kommt es immer so ein bisschen so vor, als würde sich irgendwie so eine, so eine Computerfigur, also sprich ich gerade im Moment, so eine Computerfigur, würde sich so fragen: so, Und wer hat jetzt sozusagen, wer hat das jetzt alles erzeugt? Ja? Und, der, und der Programmierer sitzt so da und schaut sich das Computerspiel an und, und schmunzelt so vor sich hin. Mhm. Und, und das ist so ein bisschen immer wahrscheinlich die Neugierde, die so mit der Fragestellung: Können wir mal eben so, so weit kommen, nichts zu erzeugen. Nichts zu erzeugen? Ja. Aber das, das Nichts kann ja durch die Schwingungen, sozusagen, das Nichts erzeugt jetzt diesen Film hier Und da stelle ich mir die Frage, sozusagen, weil wir können ja auch alles, wir können ja wir können Häuser bauen, wir können, wir können Nanoroboter bauen und vielleicht können wir auch mal nichts erzeugen? Aber das ist, was du erzeugen kannst, ist immer etwas. nano ist etwas. Nichts ist ja schon da. Ja, wobei, also wir gehen ja immer ins in Kleinere, Kleinere, Kleinere und sagen halt irgendwie so: ja, gut, ähm, etwas, das wir nicht mehr sehen, ist nichts. Mhm. Das ist etwas. Halt naja, nachdem wir gelernt haben, Atome dazu zu sagen. und dann haben wir gesagt, Atom ist unteilbar. Und dann haben wir aber gelernt, okay, es ist auch nicht unteilbar, es ist ja ein Quant. Und wir können auch Dinge erzeugen, die nicht mehr sichtbar sind. Es ist halt sehr aber es, sind ja, es sind ja immer Dinge. Es, es sind auch immer Dinge, aber, aber, aber wir reden über das Nichts als mehr yes, etwas. Jetzt stell dir mal bitte kurz Nichts vor, okay? Ja. Und jetzt stell dir mehr Nichts vor. <lacht> Wie willst du das machen? Da musst du dir nichts als etwas vorstellen, als Dunkelheit oder als... Wie soll es mehr nichts geben? Das kann nur sein, es gibt weniger etwas. Das ist, fürs das ist fürs Denken nicht vorstellbar, weil das Denken sich nur auf etwas beziehen kann. Dunkle Materie. Das ist einfach ein so Bereich, wo das Denken, wo mein Denken ganz bereitwillig sagt, okay, das ist einfach nicht meine Baustelle. Und das Denken kann nur solche Sachen machen wie Subjekt, Objekt. Da ist was, wer hat es gemacht, wer hat es erfunden und so weiter. Das ist einfach, ähm, sagen wir Genau, also der Urheber und so weiter. Es ist ja auch so, wir haben jetzt sowas wie virtuelle Realität. Mhm. Da haben wir, Brillen setzen wir auf und simulieren die Realität. Und vielleicht kommen wir die mal so nahe, dass wir sagen können, virtuell ist nichts. Also wir, wir simulieren etwas... Ja, wenn du es ausschaltest, <lacht> dann du virtuelles, nichts. ist aber noch dein Monitor. <lacht> <lacht> <zu> <lacht> Der weißt du, weil dieses ganze Denken ist ja Ich sage mal, da ist dieses Nichts. Wer hat es gemacht? Gott. Ja? Nur so als ein Beispiel. Naheliegendes Beispiel. Wer hat es gemacht? Gott. Ja? So, und wer hat Gott gemacht? Wieso gibt es Gott? Ja? Und wenn du sagst, nein, naja, der war schon immer da, wieso kannst du es beim Nichts nicht sagen? Du verlagerst es einfach nur eine Ding nach hinten, weil das Denken sagt, da muss doch was davor gewesen sein. Du sagst, Gott ist ewig. Und schon immer da gewesen und ist alles. Ja. So, dann hast du eine Beschreibung und die andere gehört, da ist dieses Nichts und das schwingt. Mhm. So, das sind halt Beschreibungen. <lacht> <lacht> ich müsste eben sehr langweilig gegangen sein, ne? dann hat er das alles. So <lacht> genau. Als erstes schuf Gott die Langeweile, oder? <lacht> Damit da ja. was weitergeht. Und <lacht> weil es leuchtet mir fast auch noch ein sogar, also mit diese Langeweile. Weil es ist ja so. <lacht> Komm, weiter, weiter, weiter, weiter, bitte. Sag mir, nicht nicht weiter. Naja, es ist doch so, wenn wir jetzt hier sind und wir sind in den Erscheinungen, dann sind wir ja in dem, dann fühlt sich nicht so gut an, als wenn wir uns selber erkennen. Und so mag es auch Gott gegangen sein im Sinne von ja. Gott <lacht> <lacht> <lacht> und nichts, das sind nur Ja. die dasselbe beschreiben. Ja. Und das Denken. Sucht dann halt immer eine Ursache, da muss es doch irgendwie ein Warum geben. Und dann findest du eine Ursache. Also zum Beispiel Urknallung, jetzt mal was. Und dann ist es, ja, und, also da ist das Nichts und es ist dann explodiert. Ja? Wieso? Wieso macht es denn sowas? Ja, und dann kann man sagen, ja, weil ihm langweilig war. Ja? Oder weil es sich erkennen wollte oder sowas. So. Dann, ähm, Kannst du es denken und sagen, ah, okay, verstehe, dann ist das Thema jetzt einmal durch. Also, Gott wollte sich erkennen. Und dann, zwei Sekunden später, sagt du es denken, aber wieso kann er sich nicht selbst erkennen? Warum muss das so indirekt sein? Ist ja zu blöd, um sich. <lacht> so, und dann sagt sie, ja, nein, irgendwie muss das halt so sein. Und, und dann sagt du es denken, ja, warum muss das so sein? <lacht> das ist einfach. So, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, so Philosophen oder so ähm, oder uns, unsere philosophische Aspekte oder sowas, der dann bei so einer Frage dann irgendwann mal sagt, ah, na gut, dann ist damit jetzt alles erklärt, dann brauche ich nicht mehr weiterdenken. Ja? Und sich dazu zur Ruhe und dann geht es nur noch um die ganzen praktischen Dinge. Oder so. Das gibt es in den Religionen, wo die, wo die dann halt sagen, das ist halt so weil Gott es gesagt hat und du darfst Gott nicht hinterfragen. Da machen die dann halt so einen Riegel davor. Sagen, das ist die endgültige Wahrheit, weiter geht's nicht, kommt. Und du sagst, und wieso ist es so, warum darfst du es nicht hinterfragen? Na, scheiße, jetzt ist die Tür wieder offen. Also, um es jetzt nochmal kurz zu sagen, Unendlichkeit kann nicht äh, umfassend beschrieben werden. Ganz einfach. Also, weil es ist unendlich. Beschreibung ist nie unendlich. Bist du Hunger? Er hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Ja. <lacht> oh Aber eigentlich ist das auch gut so. Dann darf man keinen Gedanken mehr der haben, zum Beispiel. Ja, Denkenden. genau, genau. Das ist einfach, das denken kann, sagen. Dafür bin ich nicht zuständig. Ja, also wie weißt du so, die Leute bei der Auskunft zum Beispiel haben das oft. Verinnerlicht. <lacht> oder bei Service oder so. Ja. <lacht> Dafür bin ich nicht, nicht, so nicht zuständig. Ja. Die haben es erkannt. <lacht>